Oh, ich hätte echt lange suchen können. Ja, ich war jetzt bei dieser Donut-Insel und ja, äh, ich hätte lange suchen können, wie gesagt, weil die war schon auf meiner Karte verzeichnet. Und ja, ich wollte mich da, ich weiß nicht, ich habe mich da mal hingeportet und ja, ich habe die Insel irgendwie erkundet gehabt, aber die Truhen waren immer noch alle da und das Glücksimblem. Also ja, was das auf einmal soll, keine Ahnung. Also irgendwie wurde nur die Hälfte, als ich Fortsetzen gemacht habe hier geladen oder wie da war ich beschissen. So, egal wir haben jetzt so viele Adamants. kann ich halt vollkommen hochleveln. Elektrum perfekt. So, leider Schwertmeister, meister man wir keinen Effekt? Schade, damals haben wir alles noch nicht. Dreck, Adamant, aber kein damals gibt es nicht. Ich hab schon bessere. Und ja, äh, nee, nein, drohen und so alles nachgeholt. Und ja, wir gehen jetzt einfach dahin, da ist Schiff. wo wir hingehen sollen und bringen diese Welt hinter uns. Und da waren wir schon so ein bisschen okay. zu nervig. manchmal habe ich jetzt Dings noch an? Nee, ne. 0 EP. Gut ja schon level 34 35 irgendwie so also ich möchte nicht noch weiter überlevelt werden das schiff hat auch ein paar level, level 5 sind meine das genug, oder Habe ich nehme an das ist die one shot ist klar Sie hat ja auch gesagt, was da hier wird stürmisch. Wir kommen keine Superpower-Schiffe. Äh. Ah, you do know how to make good time. Yes, one must simply marvel at your celerity, but such compulsive behavior is eventually going to bring you nothing but sorrow. Ah, ja, komm her, unser Schiff ist schön hochgelevelt. Fünf Level, vier Level haben wir erreicht go after sowieso ich weiß was wir tun wir müssen die herzlosen erleben der und guck sind wahrscheinlich diejenigen die diese kanonen da bemannen aber irgendwie machen jetzt So, automatisch zählen vorhin ich merke wir sind voll abgeschottet hier das ist irgendwie so ein riesiger tornade der uns umgibt äh, genau unten jetzt muss ja und jetzt ihr oh, das wird wehtun Du, du, du, du, mal kurz machen. Kommt der? Oder so ein Big Boss diese eine flotte war irgendwie nur aus diesen ding an ne? ich weiß nicht ob da irgendwas bringt die ganzen dinger jetzt zerstören macht auf jeden fall mehr schaden an die aber trotzdem tun ja irgendwie attacken einsetzen oder so oh, okay. Wow, ich tue voll nach links drehen nee, aber es bringt es einfach nicht oh. also wir können so ein Riesenschild einfach so mal nee? da Finde ich ein bisschen unrealistisch da können wir so ein riesiges schild nicht sonst auch immer hoch ploppen soll ich hoch da klingt irgendwie voll merkwürdig Da du, na, Gott, doch ein Dreck kommen ja auch. Oh die Käse, die haben sich so hingestellt. nicht ich einfach nicht reinrammen oder Aber ja, wow, Auf weil er jetzt kriegt er auf die Fresse. nun was da schön. Warte finale Boss dieser Welt? Nee, ne? His plotting to swipe the chest in the heat of battle. To shipwreck ich habe überhaupt kein Wort verstanden akustisch. Warte nein, ich wollte nein, halt an, halt das, halt habt die Ding an. Ich habe schon auch noch irgendwas, ne? Ja, Speicherpunkt. Ich meine, aber truhe und so, ne? Ne. Da nee. ja, werden spaß Spaß, die ganzen Dinger nachzuholen da ne? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja komm. Packen wir alles auch noch rein, so viel Frust und so, so viel Frust, Action und zwar Zweifel. Da muss alles in einem Hart rein. Wir waren der finale Boss dieser Welt. Ist ja David Jones. Ne? Wir haben bis jetzt noch keinen Disney-Boss hier so merke ich gerade oder. Oder doch keine Ahnung. Ja, doch hier diesen Riesen aus Frozen aus Ahrendel. Guys, are you okay? Sora. You're a welcome sight. We've all been quite worried about you. Uh huh? Isn't that... Sora? Where's Jack? And Tia Dalma? <clears throat> I'm afraid you've missed a few things while you've been gone. Jack. He's... He's been taken by Cutler Beckett. Yes. And Beckett commands Davy Jones and the Flying Dutchman. Oh... Barbosa thought we could defeat them if we released Calypso, the goddess of the sea, who was really Teodalma, bound in human form. But it didn't work. Aye, a fickle goddess, Calypso be. So what now? Nothing. Our final hope has failed us. But uh, here. Right? Yeah. Use that key to free me, Sora. And you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish, bar, be yours. So. Tia Dolma was Calypso. She's the one who was helping us. And you know what? I think that she might just be able to help us again you can't give up now we can all fight together the sea belongs to everyone huh you did sometimes it just goes in one ear and right out the other <laughs> yeah, ich kann mich aber auch nicht erinnern <laughs> really? Ich kann mich aber auch nicht erinnert du halt mal gesagt aber <lacht> no, spiele ich als könnte hat wenigstens vor ein oder zwei stunden erst passiert sein will still be looking here to us to the black pearl to lead and they will see free men and freedom our enemy will see the flash of our cannons and hear the ring of our swords and they will see the courage of our hearts as we succeed and they fail gentlemen hoist the colors hoist the colors hoist the colors! Hoist the colors. okay und ich habe meinem tagebuch nachgeschaut und david jones ist äh, vom flug der karibik 2 also ich nehme an dass es flug der karibik 2 was er nachgespielt wird Oder? Im letzten Moment, ja, vielleicht wollen wir doch nicht darunter. Ja, vielleicht hat das Schiff irgendwie der finale Boss schiff ne? Schiffschlacht, nehme ich an. Oh, yeah. I knew it was you. So oh, that's swipe the that. Flying Dutchman. The chest Jack told you about has the heart of Davy Jones in it. There's no way it's the chest that you're looking for. <laughs> no one knows what's in the chest we're looking for. If it's a black box, then we are to collect it. Simple as that. You don't know what's in it? Then why do you need it? How will you know you found it? <lacht> God me. Regrettably the höheren ups haven't deigned to tell us, but they did say the box contains hope. Huh? That's all you'll get from me. Was hoffnung für uns oder für ist viel zu chaotisch, die It's far too to find the box like this. Perhaps I'll remove that ship from the picture. Okay. Ja, da bin ich ein Herzloser, oder? So kann er ja ein Kontrolle. <lacht> They're looking for hope. Will and the others need us. Yeah, I know. So der Kraken. Wenn du sein, ne? auf den Tag auf Friday Black Pearl. Irgendwas im Weg. die Bahn auf mich. Wissen die Flying Dutchman? Hey. ich glaube ich habe rechtzeitig hier kaputt kriegen jetzt doch noch aufballern müssen ja weg Wir schließen auf mich sagt finger weg Ich glaube nicht, dass ich das rechtzeitig schaffen werde. Finger weg. Oh mein Gott. Ähm. Alter, ich krieg das nicht. Ey, ich habe da die ganze Zeit blöd darauf gefeuert. den geht irgendwie zu schnell kaputt ja okay. Will ist aber auch schwer ey. Weiß, wie viel schein das ding schon hat ich habe mich mal einen balken oder so abgezogen ich habe gerade mal einen Bike noch gesungen. Weiße Taktun als Abwehr, ne? Ah, Finger weg, oh. natürlich sind diese Bosskämpfe ja voll schwer. Ey. Immer so Bosskämpfe, die irgendwie nichts irgendwie so mit normalen Kämpfen zu Immer sind die am schwersten. Ey. ist bekommt gar keinen schaden ja so von normalen von dem ding ne? von der kleinen dutchman die hälfte davon wird die ganze vorhin den tag in abgewehrt da kotzen Weg. Hätte ich vielleicht doch noch zehn Level irgendwie so machen müssen oder so. Oh, wo ist die Nein? Geht so weit weg. Mann, ich krieg die nicht kaputt, Mann. Ach, oh, gut. Finger weg. Oh, wird knapp. Hey, die Tentakel bewegen sich immer genau dann dahin. Oh, jetzt geht kaputt. Oh mein Gott. Erobus und Maximum LP. So, you got what you want. Perhaps you're the better player among us. However. I must demand you give that to me. Cousin? You must be mistaken, mate. I'll not be giving you anything. <laughs> Then I invoke the right of parley. Nope. No. No parley. Uh, uh. Look around. We're a little busy. And besides, I've already got all that I want, mate. <sighs> <laughs> <lacht> ehrlich der <lacht> <Yep. Still works. lacht> Also, zweite, zweite Organisationsmitglied hat voll geohnt wurde. hier? <lacht> Aber wir kämpfen gegen den? Ja. Aber ja. Ich mache gegen so einen menschlicheren Boss kämpfen, oder? das ist gar nicht der königsanlänger wenn der Königsanhänger gar nicht auskostet Nee, habe ich nicht Aber ja Ich habe ein bisschen mehr so für die Atmosphäre eigentlich gedacht. Ne? Und er eigentlich schon viel aussieht. Ne? Ich muss sie sogar erledigen. Kallen Jojo ist aktiviert. erst nee, wenn die zu den Dingen genau. Was heißt, kommt er heraus. Doppel Jojo. Ja, Sagen wir der Mann. sagt mir nicht, Jack muss wieder am Leben bleiben. Zum zweiten Teil. Aber direkt der ist jetzt unten. Oh. geiler Kampf bisher. Gufi, Omba, Oh, jetzt kommt er wieder damit da so, dürfte es hoffentlich ein bisschen einfacher machen Weil oh, er ist schon wieder unten. Na ah, komm mal her. Und jetzt zum großen Finale. <lacht> Sehr cool. <lacht> mit dem Angriff erledigt war sehr cooler kampf Die atmosphäre ja. promotion äh, cut glaube ich ne? hm, gehen ganz schon krasse sachen ab wenn der karibik so mir film mal angucken Das also ist auch wieder eine exakte Szene aus dem Film. Wir wären alle eben. Ah. Liebe, Ein dreifel Bond. Und jetzt. So easy-server. Das ist nicht wahr. Ich habe noch viel zu lernen über Love. Aber ich weiß, was es bedeutet, mein Herz mit anderen zu schützen. Und es wird mehr als du, um ein Bond so zu schützen. What does a whelp like you know about the heart? The whelp has seen far more of the world than you know. What of it? Tell me, William Tana. Do you fear death? Do you? How disappointing. So this is all they meant when they said heart. We've been chasing the wrong box this whole time. Tonic, holding life and death in the palm of one's hand. You're a cruel man, <laughs> Jack Sparrow. Cruel is a matter of perspective. Is it? <sighs> Will, Will, look at me. So I it a fuck <laughs> hat er eigentlich nicht schon vorher gemacht so also vor dem wieder zu sehen hat er irgendwie Wildsand benutzt oder so durfte er halt nicht Jack, Okay, er muss also sterben und dann irgendwie... Okay. Die Armada ist immer noch da. Die Endeavour kommt hart nach Starboard. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir die älteste und edelste Pirat-Traditionen annehmen. Ich glaube, ich muss ja noch ein bisschen schneiden hat ja doch ganz schon lange das dauert. It's, personal, Jack. It's just good business. da schon direkt zurückgekehrt. I will... Feuer! Ja. Feuer? The flying Dutchman must have a captain. Just where denou she and Captain Turner must live in different worlds. One day ashore ten years at sea It's a steep price. Well... Your chariot awaits your highness. Mrs. Turner. I was a boss. Take care. Jack. Hmm. Thank you. One day isn't enough time. Well, there's always enough time for hearts to say what's true. Sora, you know better than anyone. It only takes a moment to connect with your mates. With your hearties. Hmm. There's always enough time. And I'm going to find them. Okay. Das also habe ich da jetzt so richtig verstanden. Die krabbeln sozusagen dafür sorgen, dass man in die Dings gehen kann. In die andere Welt. Vorher hatte ich das irgendwie nicht so gecheckt. Schicksalsbruder. Ein schutzschwert mit Fokus auf Angst. luft Lufthoheit. Sturmflagge. Das kommt wahrscheinlich noch ein Haufen. Katzins,